Liebes Deutschland, liebes Österreich, es ist langsam an der Zeit, dass wir uns nun endlich lieben, denn das Ganze geht zu weit. Zusammen können wir was erreichen, genau wie drei Fragezeichen, nur zusammen sind wir stark, deshalb hier mein Vorschlag. Aus drei wird eins, ein Riesenland und das Ganze wird dann logisch auch Schweiz genannt. Wir übernehmen Europa, übernehmen dann die Welt, übernehmen Schweizer Bräuche, weil uns das so gut gefällt, dass wir übernehmen, wie aus Deutschland, die Autos auch. Und auch Österreich findet irgendwo noch ein Gebrauch.